Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ja, ich zeige euch heute einen Klassiker, eine Classic-Perle, sage ich einfach mal, Arizona Sunshine, eines der ersten VR-Games, die ich so mitgelebt, miterlebt habe und gezockt habe. Das Ganze zeige ich euch jetzt auf der Pico 4, das gehört natürlich auch dazu, um sich das mal anzuschauen und ja, wir sind hier im Hauptmenü und das Hauptmenü ist unser Wohnwagen, unser Trailer und ja, hier haben wir alles, was wir brauchen hier ein bisschen auch rumspielen, ne? ein bisschen, ein bisschen was zusammenbauen und auftürmen. Ja, wir haben hier eine Kalibrierung, das ist einfach da, wo unser Hüft Hüftgürtel ist oder ein Waffengürtel. Das kann man da einstellen, die Größe. Dann haben wir hier einen Hordenmodus, den wir starten können, Kampagne, Einstellungen, wie wir uns bewegen wollen, über Teleport, über Free-Locomotion und äh, Sounds kann man einstellen und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht so darauf eingehen. Ist auf jeden Fall sehr umfangreich das Ganze. So, dann haben wir hier die Kampagne und ich möchte euch den Singleplayer jetzt mal zeigen. Und äh, ja, wir haben hier den Story-Modus und äh, Schwierigkeitsgrad natürlich. Wir sagen erstmal normal, neues Spiel, Basis. Viel Spaß! Ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Wecker überhöre. Oh, <lacht> Wow, Guten Morgen, Scheißer. Na gut, ich sollte das hier wohl erledigen, Fred. Ich hole dich raus aus dem Schlamassel. Wo ist meine Waffe? Verriegelt und geladen. Das wird sein, Fred. Verdammt. Tut mir leid, es lief nicht gut zwischen uns, Kumpel. Aber ich bin dann mal weg hier. Was kann ich sagen? Ja, Leute, hier haben wir haben schon den ersten Streitpunkt von damals, die deutsche Synchronisation. Da waren nicht alle Leute mit zufrieden. Es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Es wird nachher ein Tick besser, meiner Meinung nach. Aber am Anfang ist es sehr, sehr krass. Ähm, passt nicht so wirklich. Und äh, ja, gut, dass man hier dann auch auf die englische Version umschalten kann, wenn man das möchte. So, hier gibt es erstmal nichts zu sehen. Wir gehen einfach mal raus. Oh, Mist. Verdammt, <lacht> Freddy. Ich hab's dir gut besorgt wie. Na gut, ich muss jetzt los, Kumpel. Den Tag beginnen. Hey. Hals- und Beinbruchscheußer. <lacht> ich hab's dir ja gut besorgt, ne? <lacht> okay, ist natürlich auch alles sehr, sehr witzig gehalten. ist in, in der englischen Fassung auch so, aber ist halt gewöhnlich. So, wir mal ein kleines Tutorial. Essen, Nahrung für uns. Wenn wir unter 100 sind, können wir uns was zum Snacken nehmen. Oh, mein Munitions Oh, ich habe noch Munition. Dann wollen wir das Baby mal auffüllen. So, packen wir uns mal alle Magazine hier. Wir kriegen nachher verschiedene Waffen, verschiedene Munitionstypen. Und äh, ja, nachladen ist eigentlich ganz einfach. Magazin auswerfen, zur Brust oder zum Bauch führen und schon ist yeah. nachgeladen. Okay, Zeit für ein paar Schießübungen. Ich kann es noch. Oh, da, da kommt was. Ah, da seid ihr Jungs. Hey, nicht näher kommen. Männer, was habe ich gerade gesagt? Ihr sollt nicht zu nahe kommen. Also Kimokorn funktioniert ja auch echt gut. Seid sagen. ihr jetzt glücklich? Das hätte nicht so laufen müssen. Wir hätten uns hinsetzen können und einen Kaffee trinken, drüber reden können, aber nein! Also ich kann natürlich nicht ganz mit der PC-VR-Version Ich denke, hier sind wir durch. Mit Lass uns zu dieser Brücke gehen, die ich gestern Fußabwärts gesehen habe. Auch das, was das Wasser angeht. Weitsicht. Aber ich, ich meine, dafür, dass man das mit einer autarken Brille spielt, vollkommen in Ordnung. Oh, da kommt wieder was. Oh! was haben wir denn hier? Hm? Okay, da ist eine Brücke. Oh. Da ist die Brücke. Da müssen wir hin. Da muss man natürlich immer noch im Hinterkopf halten, dass hier wirklich ein autarkes System ist, aber hier haben wir wirklich ein komplettes Game im Story-Modus. Also lange wollte ich jetzt auch nicht spielen. Ich möchte euch auf jeden Fall mal ein bisschen was vom Game zeigen, falls ihr das noch nicht kennengelernt habt. Und ich finde, es ist ein must have -Titel. auch wenn man das Alter bedenkt. Macht Spaß, man kann was überleben. So verdammt heiß! Unser Freddy da nimmt ein Sonnenbad. Hey Freddy, mach schon! Freddy! Ah, der hat so ein komische, komisches Zeug auf dem Kopf, denn wir brauchen ein paar mehr Schlüsse. Ach komm mal, Friedschähnchen. <lacht> hey, ein Radio. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Irgendwer sendet was, aber von wo? Ah. <lacht> oh, aber das Radio kaputt. Verdammt, in Ordnung. Denk nach, denk nach. Ich muss ein anderes Radio finden. Ich muss dem Ganzen auf Wollt den Grund gehen. Ja, man konnte hier noch nicht überall looten und so weiter. Ja, diese Masken, die konnte man sich auch immer anziehen. Auch natürlich nur im... Sind. Heute nicht. Man muss ja schon einen anderen Anzug anziehen. So, Minuten kommen wir aber gleich. ein paar schneller an. Na komm. So, jetzt kommen wir aber zum Looten. Wir haben hier immer die Möglichkeit, die auto -Tür aufzumachen. Kofferraum geht auch. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann andere Waffen noch zu finden. Boom! Ausgecheckt! Du kommst mir gelegen, mein Freund. Die Grip kann man dann immer wechseln, auf welche Hand man die haben will. Jetzt können wir noch mal kurz da Ich wollte jetzt gerade nicht schießen. Ah, guck mal. So. Ja, wie gesagt, die Automodelle sind jetzt nicht so der Oberhammer, aber man muss das Alter beachten. Und dafür ist es echt ein richtig cooles Game geworden. kommst du! Da haben wir doch wieder Munition. Die Old Dutchman. Irgendwann möchte ich gerne nach Amsterdam. Einfach entspannen. <lacht> Was will der wohl in Amsterdam? Schau dir all diese Autos an. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Ja, Walking Dead lässt grüßen, ne? Oh, das wird's ein bisschen... Na, wenn man von den Bastards spricht. Ah! Oh, wenn die so nahe kommen, ist das schon ein bisschen übel, weil man trifft ja nicht mehr so schnell. Scharfschütze werde ich auch nicht mehr mit dem Leben hier. So. Bei hier geht's auch. Das hat ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Ja, hätte ich mal ein bisschen besser gezählt, dann wäre kein Problem mit, dem, mit der Munition. Bei der PC-VR-Version sahen die auch nicht so wirklich grün aus, wie hier jetzt gerade. Aber ich finde es für Leute, die jetzt wirklich die Steam-VR-Version noch nicht gespielt haben, ist das eigentlich ein, ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Ja, man kriegt ja keinen äh, AAA-Grafik. Ne? man natürlich jetzt auch verstehen. Handgranate. So. Die werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich will auch relativ kurzes Gameplay machen für euch jetzt hier. Wir gehen gleich mal unten kurz ins Haus rein und dann äh, würde ich auch beenden. Man darf ja natürlich nicht zu viel verraten, ne? wenn man Spiel noch nicht gespielt hat. Hat auch einen Koop-Modus, das ist natürlich auch cool. Macht Spaß, zwei hier die Level durchzuarbeiten. Und wenn man nachher zu langweilig hat, kann man natürlich auch ein bisschen auf Schwierigkeitsgrad höher stellen. Wir spielen jetzt hier auf Normal. Komm mal, probieren wir das jetzt mal, oder? Oh. Habe ich es fallen lassen. <lacht> Ach, zum Drücken, okay. Jetzt, yes. boom! komm. Habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt, aber... Ach, guck mal hier. Komm, Evelyn. So. Hey, das Auto gehört die Old Dutchman Mine. Ich wette, da gibt's nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. Hm. Abgeschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Vielleicht im Ticketbüro. Ach, wir gehen auf jeden Fall noch rein. Nett. Hier, aber, hier geht aber einiges ab, oder? Ach, guck mal, da oben. Das ist aber Ruhe, ne? So, jetzt können wir hier auch noch ein bisschen luten. Gibt es hier noch was zu essen, vielleicht? Jetzt ist noch nicht. ist es nachher über diese Brücke dazu kommen? Ja, war so, hier haben wir schon die nächste Waffe der ist echt nicht schlecht also als ich damals ganz alleine durchgespielt habe hatte ich in manchen Szenen schon ein bisschen Angst muss ich sagen jetzt ist man natürlich ein bisschen abgehärtet. so jetzt haben wir hier unsere Fikadelle und jetzt haben wir wieder 100% Weiß gelegt. Das kann man natürlich hier noch looten. Hier ist der Autoschlüssel, den wir brauchen. Ich hab's. Looten machen wir jetzt hier nicht mehr. Kommen wir hier jetzt noch raus? Nein. Okay. Dann gehen wir hier lang. Jetzt warten wir den einen Angriff noch ab. Ich nicht schießen. Also, <lacht> ja, funktioniert noch. Das sehen wir uns an. Oh, eine windelweh Schau dir das an! Wie praktisch! Jetzt geht's los! Oh, Mist. es aus! schaltet aus! Mist. Da kommen sie! Oh. không xong 大宝 Das war es schon. Ja, habe ich euch ganz gut gezeigt, wie man es nicht macht. <lacht> aber ich habe es jetzt auch nicht ganz ernst genommen. Normal darf man nicht so, so schnell nach vorne brechen. Aber äh, ja, um euch mal zu zeigen, was dann hier los ist. Das macht natürlich mit zwei Mann auch ein bisschen mehr Spaß als jetzt alleine, aber gut. Ja, Leute, das war Arizona Sunshine auf der Pico 4 und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch ein kleines äh, Bild machen von dem Titel hier. Und ähm, ja, falls ihr das in Steam VR mal schauen wollt, werde ich euch auch in die Infobox packen und unten in die, in die Beschreibung könnt ihr einfach mal die Steam VR version gucken. ist ein sehr altes Video von mir, einer der ersten natürlich, aber äh, ja, könnt ihr euch natürlich trotzdem einen Eindruck dann davon machen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt ein Abo geben würdet. Like da lassen und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.